Moin Leute unter Mahlzeit. Ich bin heute mal an der Altenberger Badbahn. Ah, hier habe ich einen recht guten Platz. Für mich alleine. Jetzt laufen wir erstmal an der Badbahn runter und da gibt's dann noch an der Straße zwei Gucken wir mal. Ab. Hier wachsen sogar Radkappenbäume. Als Lehrling war ich mal hier in der Telefonzentrale. Aber habe nur mal mitgeguckt hier, da hatte mein Facharbeiter, mit dem ich da zusammen war, was Organisatorisches irgendwie zu tun gehabt. Gebaut habe ich ja nichts. Musik Kommen wir zum ersten des Tages. Kindheitserinnerungen nennt das sich. Wow, nachdem wir seit Mai diesen Jahres begeisterte Kescher sind, haben wir uns nun mal an unserem ersten eigenen Hurschdeck versucht. Mit Hochsprung verbinde ich viele schöne Kindheitserinnerungen. Meine Familie hat dort ein kleines Ferienhaus und jedes Mal wenn wir ein paar entspannte Tage dort verbracht haben, liefen wir an dem beim Cash befindlichen Wanderweg in Richtung Backbahn. Und jedes Mal musste ich an einer kleinen Quelle Halt machen, um einen Schluck Wasser zu trinken. Das gehörte dazu und war wie eine Art Ritual. Da wir nun mit unserem kleinen auch gerne mal hier sind um zu wandern bzw zu cachen. Waren wir geschockt als wir gesehen haben, dass es hier in unserem hübschen Hörsprung keinen Grad gibt. Das wollen wir nun ändern. Falls ihr also auch mal in der Nähe seid und ein wenig wandern geht, zum Beispiel in Richtung Dortmund, lauft doch mal zu der Quelle Ja, so. war's, das war's. Das war's. heißt die Würfelzuckerfichte. Warum auch immer. Ach. Daher, das Stück Würfelzucker bedeuten. Müssen wir bloß einen Überweg finden hier. Nach der Absolvierung der Tolkien-Runde, also ein Lok-Eintrag von Cashwürmer. Nach Absolvierung der Tolkiens-Runde ging ich mit Numanoid, das ist auch so ein extrem -Casher. Nach, wie nennt das sich Bergfax und Jana, Jana, Jana, Wattwurm, Jana, ist das einer von denen, der die meisten hat. Ja. Ich hatte mal ausgerechnet jeden Tag mindestens 10, 20 Käse geholt haben müssen, dass es Geokäßen gibt. Ein paar ungespielte zu besuchen. Dieser Draghi stand auch mit auf dem Programm und wir suchten das Stein Der Ort hat uns gefallen und daher bekommt das Döchchen auch ein Schleifchen. Ziemlich interessant, wie das sich hier um den Stein hat. Hinweis rechts. Aber von wo muss ich gucken, um zu sagen, hier ist rechts. Die Größe ist mit kleinen Angesäben. Was ja eigentlich doch schon eine recht große Dose ist. Also der Kaffee. Butterdose, Kaffeebüchse. Ach ja, ich hab's jetzt. Den Hund hier habe ich im Krankenhaus aufgegraben und das kommt die Zeit später. Jetzt nehme ich von Beten Abschied und lasse bin hier liegen. Da. Gucken wir mal, ob wir durch die Bottbahn zurückgehen können. Vielleicht kriegt wir doch sogar noch was Ohne Maske, die im Auto liegt natürlich. Weil ich aufgrund der Außentemperaturen heute im Auto gefrühstückt und Kaffee gekocht habe, habe ich festgestellt, dass mein Toastaufsatz von Kocher sich auch hervorragend als Heizung eignet. Und das muss so die Batterie vom Auto noch kann, damit ich äh, früh die Heizung übernehmen kann. Weil die original eingebaute Zusatzheizung, die ich habe, läuft da über die Fahrzeugbatterie und schaltet dann auch ab ab einer gewissen Spannung. Also, dass man sozusagen immer noch stoppen kann, wo man die Batterie mit der Heizung runter Das ist aber das Problem, das ich jetzt hier beim Camping, die Heizung nur ungefähr zwei bis drei Stunden kann laufen lassen. Wenn ich jetzt allerdings abends meinen Kocher nehme, kann ich die Batterie schon und habe früh noch genug Daft, um zum Aufstehen heizen zu können. Also heute früh ging ja auch noch an. Ich habe nie ganz so lange laufen lassen gestern. Es geht ja noch mit den Temperaturen. Da konnte ich heute früh meine Heizung einschalten, und es ging, aber es gibt ja kältere Nächte und wenn ich dann abends doch noch eine Weile da sitze. Gestern Abend auch mal Video geschnitten, also bin auch ein ins Bett. Scheint wohl hier als Hubschrauberlandplatz gedacht zu sein. Falls es hier einen Rettungsplatz, Rettungseinsatz gibt. Ach, ja, steht ja auch. Argentinien, Argentinien und der Füllgruppe ist beendet, die Bahn ist gesperrt. Schade, haben wir es verpasst. Ich dachte, ich kann noch einen sehen hier. Die, Köster, die hätten sich die Spritkosten sparen können. Wären sie mit mir mitgefahren. Zumindest sieht man hier ein Live-Bild. Ja, die Autos hat man vorhin gesehen. Aber mich gehe ich nie. Ich bin so weit unten Und die Sonne blendet, das stehe ich sowieso nicht. Amt ist ja Gästebop Da kann jeder mitfahren, wenn er will. Oder selber fahren. Ich weiß nicht, wie das lange läuft. Aber 85 Euro sind mir persönlich zu happig dafür. Aber kann man ja mal gucken, ob es Vorrüchte gibt, die das machen. Hier müssen wir müssen uns mal ganz schön viel dran gegeben, haben wir hier im Geburtstag. Wir haben hier Lusthäfen, wir haben hier eine Bernburg, Oberbernburg, Bernsprung, ach nee, das war der Sprung. Und hier ist der Kno Knobier. Knobier. Der Turm wurde 2004 gebaut, ist 14 Meter hoch und bietet einen Fernblick vom Dresdner und Piltonner Elbtal bis in die Sächsisch-Böhmische Schweiz und bei besonders guter Sicht sogar bis zu den bekannten böhmischen Bergen. Rathaus-Turm Dresden. Der Fernsehturm finden schon bei Massen. Nach der Änderung wir das Dann werden man und ziehen